Die Sonne, größter Energielieferant unserer Erde. Schon heute nutzen mehr als eine Million Haushalte in Deutschland die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Was wäre, wenn sie den Strom ihrer Photovoltaikanlage nicht nur tagsüber nutzen, sondern auch speichern und rund um die Uhr abrufen könnten, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist? Dann ginge bei ihnen zu Hause die Sonne auf. Denn Caterwa hat die Sonne für zu Hause erfunden: einen einzigartigen Stromspeicher für ihre Solaranlage. Das Besondere an der Katerva-Sonne ist das intelligente Katerva-Sonnensystem. Denn im Gegensatz zu einfachen Solarstromspeichern sind die Katerva-Sonnen vernetzt und bilden zusammen einen virtuellen Großspeicher, das Katerva-Sonnensystem. Durch diese Vernetzung ist es möglich, Stromnetzschwankungen auszugleichen. Ist zu viel Leistung im Stromnetz, kann der Überschuss in den vernetzten Katerva-Sonnen zwischengespeichert werden. Ebenso kann durch Energieeinspeisung ein Leistungsdefizit verhindert werden. So erzielt Katerwa mit dem Sonnensystem zusätzliche Einnahmen und bietet Ihnen durch Bewirtschaften der Katerwa Sonnen viele Vorteile. Sie erhalten eine jährliche Gemeinschaftsprämie als Anteil an den Erlösen. 20 Jahre Freistrom, Strom der auf Ihrem Dach erzeugt wird. 20 Jahre Wartung. Eine Katerwa Sonne macht Sie also unabhängig. Sie sind unabhängig von Strompreissteigerungen. Sie sind unabhängig im Falle eines Stromausfalls in Ihrer Region. Sie können Ihren Solarstrom unabhängig von den Sonnenstunden nutzen. Und Sie sind unabhängig von Wettereinflüssen und den Jahreszeiten. Und mit der katerva app behalten Sie die Leistung Ihrer katerva sonne zu Hause jederzeit im Blick. Tragen Sie mit Ihrer Investition in eine Katerva-Sonne dazu bei, das Klima zu schützen und leisten Sie damit einen wertvollen Beitrag zur Energiewende. Starten Sie jetzt Ihre Energiewende in den eigenen vier Wänden und werden Sie Teil des intelligenten Katerva-Sonnensystems. Alle Informationen finden Sie unter www.katerva.de.